Wenn ihr euch erinnert, wir hatten die Inventur gemacht am 31.12. und da haben wir die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden hergenommen, den Wert festgestellt und in eine Liste eingetragen. Das heißt, wir haben am Schluss ein Inventurverzeichnis, wo ganz viele Sachen drin stehen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was nutzt uns dieses Verzeichnis? Nun, dieses Verzeichnis nutzt uns erst dann etwas, wenn wir es auswerten. Das heißt, wenn wir vielleicht Dinge, die zusammengehören, gruppieren, wenn wir das Ganze sinnvoll ordnen. Und das machen wir jetzt. Und dieses geordnete Bestandsverzeichnis, das wir dann am Schluss haben, das nennen wir Inventar. Und unser Ziel ist es, dass wir ausgehend von einem Inventurverzeichnis so ein Inventar erstellen können. So, Zunächst muss ich wissen, wie ist ein Inventar aufgestellt. Und da gibt es eine vorgegebene Struktur. Und zwar unterteilen wir das Inventar einmal in Groß A dem Vermögen und dem Teil B Schulden, also das, was wir auch bei der Inventur gemacht haben, Vermögensgegenstände und Schulden erfassen, teilen wir jetzt auf, einmal Vermögen und einmal Schulden. Das Vermögen unterteilen wir in Römisch 1 Anlagevermögen und Römisch 2 Umlaufvermögen. Zum Anlagevermögen gehört alles, was langfristig im Betrieb genutzt wird. Also Beispiel unter Römisch 1 und dann 1 Grundstücke. Die Grundstücke kaufe ich. Und baue dann da auf meine Gebäude und so weiter. Und im Normalfall verbleiben diese Grundstücke 10, 20, 30 Jahre, also jahrzehntelang im Betrieb. Wohingegen zum Beispiel Maschinen und Anlagen schon nach einigen Jahren ausgetauscht werden können. Genauso der Fuhrpark oder Büromaschinen. Darunter fallen zum Beispiel die ganzen Computer oder auch der einfache Taschenrechner, der sicherlich vielleicht nach drei, vier Jahren schon ähm, ausgetauscht wird. Zum Umlaufvermögen gehört alles, was kurzfristig im Betrieb ist. Also die Vorräte, darunter fallen zum Beispiel bestellte Holzbretter, die angeliefert werden und dann ins Lager kommen. Die können da einen Tag bleiben, die können da vielleicht eine Woche bleiben, vielleicht auch länger, aber irgendwann kommen sie aus dem Lager raus und werden entsprechend verarbeitet und verlassen damit auch wieder den Betrieb. Die Forderungen werden hoffentlich von Kunden auch bald bedient, also sind auch nicht langfristig im Betrieb, sondern kurzfristig. Und was tagtäglich wechselt im Betrieb, ist einmal Bankkonto und der Kassenbestand. Also aus der Kasse geht, ein, geht Bargeld raus, täglich, stündlich, minütlich vielleicht sogar. Geordnet ist das Anlagevermögen, also nach der Dauer der Nutzbarkeit. Und das Umlaufvermögen nach der Liquidität, auf Deutsch der Flüssigkeit. Das heißt, wie flüssig ist denn das Ganze, also wie, fließt, wie schnell fließt denn das Ganze rein und wieder raus. Aus? Beispiel Bargeld. Ja, relativ schnell. Dann unter B Schulden, das kennen wir schon, die Unterteilung einmal in langfristige Schulden, einmal kurzfristige Schulden, nochmal zur Wiederholung, bis zu einem Jahr sind sie kurzfristig, bei mehr als einem Jahr langfristig. Schulden nennen wir auch Fremdkapital und ist geordnet eben entsprechend nach der Fälligkeit. So, und dann habe ich den Block C, ich kann damit das Reinvermögen ermitteln. Reinvermögen heißt auch Eigenkapital, das heißt, ich schaue mir an, wie viel Vermögen habe ich, wie viel Schulden habe ich, bildet da die Differenz. Und aus dieser Differenz kann ich das Eigenkapital ermitteln. Eigenkapital heißt, welche eigenen finanziellen Mittel habe ich denn im Unternehmen? Ein Unternehmen ist finanziert einmal durch Fremdkapital, das heißt durch Kredite, aber ich bringe hier auch eigene finanzielle Mittel mit und die kann ich eben berechnen, wenn ich das Vermögen nehme, davon die Schulden abziehe und dann habe ich das Reinvermögen bzw. das Eigenkapital. Ein Inventar sieht dann beispielhaft folgendermaßen aus. Wir haben also die Struktur mit Vermögen und Schulden. Und dann die Ermittlung des Reinvermögens. Wir haben zwei Spalten, einmal eine Vorspalte, da sind die einzelnen Posten also aufgelistet mit dem entsprechenden Wert. Und in der Hauptspalte werden dann Summen gebildet. Also zum Beispiel habe ich in der Hauptspalte die Summe des Anlagevermögens auf dieser Position und die Summe des Umlaufvermögens auf dieser Position und dann die Gesamtsumme des Vermögens dann entsprechend gebildet, genauso bei den Schulden, die langfristigen Schulden fasse ich hier zusammen in der Hauptspalte und die kurzfristigen Schulden und dann habe ich eine Gesamtsumme der Schulden und kann dann eben unter C Summe des Vermögens minus Summe der Schulden dann das Eigenkapital berechnen. Fassen wir nochmal zusammen, Inventur ist also die Tätigkeit der Mengen- und wertmäßigen Bestandsaufnahme und das daraus resultierende Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Schulden und des Reinvermögens. das ist dann das Inventar.